Herzlich willkommen bei Wish Fitness. Und jetzt seid ihr dran. Und in den kommenden Wochen ziehen wir gemeinsam durch. Und das passende Outfit dafür bekommt ihr bei sport2000.de.